Scheint, oder? Oder bin ich mit. LOL, der backt einfach. Der backt in der Luft! Siehst du das? Geh mal rum! Geh mal rum, komm mal her! LOL! Komm Digga, her. bitte, clip das hierbei! Ey, clip das bitte, bitte clip, das, clip das, das bitte! Der Ratterlust! Der backt in der bitte. Luft! Und der backt, die ja. backt alle diesen anderen. Ja, Gefießt. die fahren beide! Die sind, als ob sie gefüßt sind! Oh, wie geil ist das denn! Hallo! Warte. Hallo! Na, wie geht's dir? <lacht> wie geil ist das denn? Alter, wie im Museum, Alter, ist ja, das genau, so ein Feeling! Genau. Das Ding atmet noch! Ja, das atmet noch! Das Ding ist blitz Alter, wie krass! wir können ihn so dunkel. Wow, dauert halt nur ein paar Stunden. Also, den Schwanz kriege ich vielleicht in einer Stunde Stimm ich ab. Gebe ich mal dazu. Weißt du? Na, Digga. Ich kann halt zwei, zwei Hits machen mit meinem grünen Schwert und das Ding ist jetzt wieder Bro. Kannst nichts machen! Schlagmann, Schlagmann, Schlagmann, Schlag mal Schlag mal Schlag mal! mal, mal. Kannst nicht, kannst nicht, kannst nicht, Schlagmann, Schlagmann, Schlag Schlagmann, Schlag mal, Schlag Kann Schlag, Schlag Kannst nicht, kannst nicht, kannst nicht, kannst <lacht> ihn gerade mit dem Netz. <lacht> Nein! Komm mal inne hier, komm mal inne hier! Ja, der hat da flackert er wütend mit seinen, mit seinen Lippen. Ich sag dir ja, macht Moonwalk! So, jetzt, jetzt ist das Spiel komplett äh, kaputt.